Egal, wir müssen auf jeden Fall irgendwas auswechseln, weil ich würde tatsächlich sehr gerne die Medaille mit mir führen, weil die ist sehr nützlich, muss ich euch nicht erklären. Dann packt doch die Erzmedaille. Oh, der eine. Oh, hat da Itemladen! War's. Ähm, ich äh Was ist denn? Äh, ich. Ach nichts. Äh, es ist nicht so, dass ich jetzt ganz aus dem Häuschen wäre. Aber so oft wie du jetzt bereits bei mir warst ist eben schon mehr als ein normaler Kunde für mich. Also, ah, ich, was sag ich eigentlich? Entschuldige, Witz, ich, ich, ich war neben der Spur. Also, äh, du bist ja bestimmt hier, um das Eichenlager zu nutzen, ne? Nein, eigentlich gar nicht. Also wirklich, wieso sprichst du mich denn an? <lacht> Ach, da bist du ja schon wieder, Die Pika. Die Pikachu. Okay. Ähm, wie siehst du das, wo das Herz drauf ist? Das hier? Das da. Was macht dann das eine da oben? Was macht die Medaille rechts? Diese Schatzmedaille. Schatzmedaille. Was brauchst was du nicht. Was wirklich. macht die denn? Öfter Schätze. Öfter Schätze bedeutet brauchst was? Nicht wirklich, Öfter dass drops. du mehr Schätze bekommst. Ja, dass du ja halt die Gegner mehr Drops droppen. Das nee, brauchst du aber nicht. Nee, das brauch ich im Moment. Das, das also ich hab's ohne ich hab's ohne Ding geschafft, genügend Schätze für die ganzen Sachen zu bekommen, also schaffst du es auch. Ich würde sagen, so ist ganz gut eigentlich. Ja. Goodbye. Oh, hi. Ah, komm äh, Herr ja, kommt gerade richtig. Ich hab ein neues Item Die ihr, ihr könnt einen kleinen Köcher erwerben. Werft ruhig einen Blick darauf, wenn ihr möchtet. Einen Köcher? Hey, interessiert hm. euch das für einen kleinen Köcher? Ausgezeichnet, wenn ihr dieses Item in eurer Tasche habt, könnt ihr ganz fünf, fünf Fall mehr tragen. Ja, wie überaus vorteilhaft. Dann versuche ich ah, eine Mitte. Soll ich bei ihm auch alles leer kaufen, hier die Reihe? Du kannst davon unendlich viele kaufen. Ach so, echt? Echt. Aber also sind sie ja unnötig. Die sind ja auch unnötig. Oh. Ich würde trotzdem sagen, was du machen kannst, ist, dir schon mal den Kücher zu holen, weil du, die ja zu 100, weil du die ja komplett noch aufwerten kannst. Ich habe die einfach nur einmal gekauft, aufgewertet und meine Itemlager gefahren. Also den soll ich jetzt kaufen, meinst du? Einfach nur just verfahren. Ja, ich würde sagen, packst du in dein Itemlager später, wenn du genügend Bro, Dinger hast. Er lässt mich nicht. Okay, nee, dann hat weil dein voll ist weil dein ist. Ist, egal, ist, ist Egal, ist egal. Geh, geh wieder, geh wieder raus. Oh, geh mal raus und wieder rein. Passiert dann was? Und dann, re red dann und dann redest du noch mal mit der mit der mit der Ollen, mit der mit der kleinen, mit der mit der, mit Süßen, der Bika? mit der. Schnecke, mit der ich glaube, da muss man den Tag wechseln. Ah, bist du schon wieder. Hab ich einfach gefehlt. <lacht> äh, willst du die Sachen verstauen? Also wirklich? Nee, das ändert sich nur, wenn man, glaube ich, den Tag ändert Okay äh, Ich weiß, was du noch machen könntest Geh mal in Richtung ähm, Geh mal in Richtung ähm, diese, geh, mal, geh mal auf deine Karte Vom ganzen Wolkenhort, Also von komplett Sollst da rauszoomen können, oder? Da da Du willst zur Roulette-Insel Ist das was Neues? ist? Äh, ich weiß nicht, ob du de mit dem schon gesprochen hattest Gerade, weiß ich nicht damit du das Den Ding halt aussieht Okay. Dann sehen wir uns bei der Roulette Insel wieder. Bam! So ich habe gesehen, ja. hier gibt es zwei Kisten, die wir direkt einsacken können, bevor wir zur Roulette Insel gehen. Das machen wir doch direkt mal. Falls das geht. Absprung! Okay, das haben wir schon. Aha! Ha, ja, mich. Ja, mich könnt ihr nicht austricksen. Nee, nee. Ich schnapp mir jede einzelne küste die ich hier finden kann. Egal, ob am Gras oder in der Luft. Eine Trankmedaille, kriegst du sie beide. kannst du Effekte deiner Tränke verlängern. Uh, das ist sehr nützlich. Nimm sie mit, wenn du Tränke im Gepäck hast. Das, das ist voll. <lacht> ja gut, aber hier war noch eine. Moment. Ja, da war... Ja, unter mir. Oh, Tatsache. Oh, <lacht> Tatsache. Ja. Ich erstmal wieder da hoch. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da dann hoch muss hin, da hoch, da. Und dann loslassen. Und dann kann ich mich hier runterhangeln lassen, ne? Ja. Komm! Ja. Und dann finden wir hier eine weitere Chess. Mit etwas ganz Tollem. Ernsthaft? Noch eins davon? Haben die Entwickler mhm. irgendwie keine Lust gehabt, mehr Herzteile zu verstecken? Äh, äh, äh, Lebenskraftmedaille. Und, ähm, noch eine Lebenskraftmedaille. Das heißt, zwei der ganzen Herzen sind nicht cool mit Herzteilen irgendwie in Quest verpackt, sondern einfach nur, ja, hier. Ja. Das finde ich, das finde ich lame. Okay, dann mal auf zur roulette -Insel. In Gemeinde gibt es eine sehr große, lange Quest und das wollen wir mal starten. Aber Unser Freund hier, der Clown, hat was für uns. Was soll ich denn tun? Was ist zum Verzweifeln? Was ist denn los, Bro? Meine Roulette-Scheibe hat sich von meinem Rücken gelöst und ist nach unten gefallen. Ohne ihre Hilfe kann ich diese Insel zu keinem verglücklichen Ort machen. Unmöglich! Wie soll es jetzt weitergehen? Wenn sie wirklich auf das Erdland geschürzt ist, dann war es das wohl. Gib's auf. Äh, Zuna nach! Wie bitte schön soll ich das wiederfinden, das durch diese dichte Wolkendecke gefallen ist? Das ist doch Mummpitz. Totaler Wahnwitz. Absoluter Quatsch. Ich kann das Objekt, dass diese Person sucht, als gegenwärtiges Ziel für die Aurasuche festlegen. Falls ich allerdings momentan auf der Suche nach einem anderen Objekt befinde, müsste ich dieses Objekt auf der Aurasuche entfernen. Ähm, soll ich die Änderung vornehmen? Okay. Yeah. Hm? Ja, wir haben ja gerade nichts drauf. Der Wohngebieter, die Aurasuche wurde von mir. mir ja, stimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gesuchte Objekt von hier aus in die Wüste Rannell gefallen. Das liegt bei einer Berechnung nach bei 90%. stark von vor, die Wüste nach Objekten auszusuchen. Es wäre ein kleines Wunder, wenn mir jemand meine geliebte Roulettenscheibe wieder brächte. Aber diesen Gedanken soll ich mir wohl besser aus dem Kopf schlagen. Ach was. Wir finden das schon. Auch zur Wüste. Da ist ja auch schon die Wüste. Okay. Blum. Blum, blum, Da hoch? Wie ja, komme ich da nochmal hoch? Ich hab's vergessen. Auf An der anderen ich weiß, Seite. Von hier, ne? Nicht da hoch, auf die andere Seite. Mike, auf die andere Seite. Oder? Drück mal den. Deswegen komm ich doch da hoch. hoch. Nein. Doch nicht. Nein, nicht. Doch. Ah, da, okay, ja, gut, doch. Äh, Nein. aura -Suche ach das ding Da sind wir doch schon mal als wir das alles mal hier waren da sind wir drüber gestolpert. wir dachten uns so Hä wofür ist das denn okay kann man nicht interagieren lassen wir es einfach mal da vielleicht einfach ein deko objekt Ganz und gar nicht deko das ist wichtig für jetzt Denn jetzt können wir damit was anfangen und zwar dem clown Können wir helfen Oh, Warte kommt jetzt der roboter und das tragen helfen das Objekt gefunden, das der Betreiber der Roulette-Insel verloren hat. Es ist möglich, den Roboter aus der Werkstatt zu rufen und es ihm abtransposieren zu lassen. Ja, dann ruf ihn halt. Sehr wohl, Gebieter, ich werde den Roboter unverzüglich rufen.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 ich schlage vor, dass du zurück ins Warten mehr reist und das Objekt zum Besitzer der Roulette-Route, äh, Roulette-Insel bringst, Gebieter. Und dass mir aber auch Fei immer das sagen muss, was ich mir schon die ganze Zeit denke, ist halt auch nervig, ne? Also keine Ahnung, bei Fei ist manchmal nützlich. Es nicht besteht nicht eine 95% Chance, dass sie sterben werden. Es besteht eine 90% Chance, dass ihr ihn noch nicht abonniert habt. Also, du lieber. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was fällt dir auf, irgendwie Eigentlich hätten wir die Camp dreieckig machen müssen. Nein, so ist die nicht. so gut, wie sie ist. Aua. Der arme kleine Clown. Hey, Kopf hoch. Schau mal, was ich habe. Ich habe dieses schöne kreisrunde Stück hergebracht. Lock. Also sonst irgendwas blaser, das mich wissen. Bitte. Psst. Ist das etwa? Kann es sein? Oh mein Gott, tatsächlich! Ich trau meinen Augen kaum! Uiuiui! Oh meine geliebte Roulettenscheibe! <lacht> vielen, vielen Tag! Dann kann ich endlich meine Roulette in Betrieb nehmen. Oh, oh, so glücklich war ich schon lange nicht mehr. Du darfst mein erster Kunde sein. Alles Gute, Dankeschön. Dankeschön, hat er gesagt. Hast du gerade Iggy, Dankeschön gesagt. Darauf freue ich mich. Ja. Denn jetzt haben wir wieder 50 genug für ein weiteres ja, Geschenkchen von Mosego. Oh, hey. Yahoo. Mein Junge Herr, Wie fehlt die Warte. Du kannst endlich wieder meine gipto Roulette in Betrieb nehmen. Also verlange ich pro Spiel 20 Rubine. Aber da du so nett warst, kriegst du die erste Runde aufs Haus. Bitte lass mir, die Regel zu erklären. Die Kanone hier in der Mitte wird dich in die Luft schießen. Das Ziel ist, auf dem rotierenden Feld zu landen. Je nach Farbe, die du das Zielfeld hat, kannst du Rubine eines bestimmten Wertes gewinnen. Landest du hier auf einem grauen Feld, dann musst du mir Rubine zahlen. Sei nicht zu allzu also gierig. Ein wenig Glück gehört bei diesem Spieler-Team da auch dazu. Also nicht böse sein, wenn du auf einem grauen Feld landest und nicht dich um ein paar Rubine äh, erleichtere, Hihi. <lacht> Während du durch die Luft gleitest, wirst du auf Bonusregeln sowie auf Dodo Ballons stoßen. Manövriere dich geschickt durch die Bonusregeln und erhöhe also durch einen Rubin Multiplikator. Je mehr Regeln du durchfließt, desto durchfliegst du langsamer wird sich auch das Roulette drehen. Sollte, somit sollte es dir ja auch nicht allzu schwer fallen, eine bestimmte Farbe anzufliegen. Passt bloß auf, dass du keinen Dodo Ballon triffst, sonst wird dein Multiplikator zurückgesetzt. Ach und den Paraschall kannst du bei diesem Spiel nicht verwenden. Das also bereitet dich schon mal auf eine harte Landung vor. Hä? Fliege ich jetzt mit dem Vogel oder nicht? Genug der Erklärung, es wird Zeit das mal auszuprobieren. Okay, dann probier's mal aus. Juhu! Juhu. Hab's doch gerade schon gehört, Junge. Warum nochmal? Yes! Noch yes da könnte das Geld drinnen, wenn die beste Insel, wenn du bereit bist, kann auch ja, machen zu Feuer! Aha, wir fliegen also nicht mit dem Vogel. Der schießt uns irgendwo hin. Und dann müssen wir keinen Ballon treffen, sondern die Ringe mit Geld, die, die Geld einbringen. Oder so. Probieren wir das mal aus. Ich habe keine Ahnung. Wo wir was machen? Muss ich irgendwo zielen? Nee. Ah, so ist das gemeint. Ja, jetzt verstehe ich es ein bisschen besser. Die darf ich nicht treffen. Mit seinem Face drauf. Das ist das Problem mit Kont Ich glaube, das liegt vielleicht am Controller. Wenn ich ja. zu hart nach vorne neige, dann macht das so einen Blödsinn. Okay, ich habe bisher... Aber schon mal mal, mal sieben habe ich jetzt, oder? Nee, mal 8, acht, mal 8 habe ich jetzt. Das ist doch gut. Und du musst auf die Rubine, du musst auf die. Felder. draußen. Hä? Was? Wo? <lacht> sind diese bunten Felder draußen, da musst du hin. Das war. Was? Warte. Spielen. Das ist ja jetzt blöd, dass ich das verkackt habe. Aber ich habe mich verstanden, wo, wo soll ich denn landen? Hättest auf du die mir sagen müssen, ich habe nichts gesehen. Gesagt. Ach, die bunten hier überall. Auf welches denn? Äh, auf die, wo die Rubine drauf sind. Ja, da sind ja einmal rote Rubine drauf, grüne Rubine drauf. Ja, auf dem, wo er am meisten, wo er am meisten bekommt. Also auf dem roten. Ja. Okay, das wollte ich ja fragen, ob der rote besser ist als der grüne. Ja, natürlich. Ja, okay, das, das war ja meine Frage, entspann dich. Ja. Oder eine blaue? Nicht die blaue, die blaue sind 5 Rubine wert. Du möchtest ja deine 20 Rubine wieder haben. Grausfeld, du musst abgeben. Also das, wo du auf jeden Fall drauf gehen möchtest, ist dieses bunte. Also dieses blau und rote. Weil das gibt zwei, also äh, das gibt glaube ich am meisten. Das kann man, ich weiß nicht, wie man da was timen möchte unten. Also, das hier Absolut. ist einfach relativ. Aber das ganz also, unten mit den Rubinen ist gar Ja, Mike, desto mehr Ringe du hast, desto langer wird die knapp vermuten. Also, desto. desto langsamer dreht sich das und desto mehr Chancen hast du, was Geiles zu haben. Siehst du das? Hä, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Das müsste doch eigentlich schon schwerer sein. Mehr Geld muss es schwerer machen. Ah, da! Immerhin! Warte, nur 10 Rubine? Oh. Mhm. Hey, du hast es geschafft. Zehn Rubine. Und ein Sonderpreis? Was? Wie Sonderpreis? Das waren die Zehn Rubine, das ist der Sonderpreis. Achso. Das ist sowas wie eine Urkunde, mit der du das du mitgemacht hast. Das kann ich aber wirklich nicht abschätzen alles, ne? Naja, ich mag das Minigame auch nicht so sehr. Es gibt Leute, die es zum äh, In Ja, Terrier, aber, aber ich würde lieber die Lore benutzen, da kriegst du safe immer 50, wenn ja. du ein Skill hast. Und ich habe da mittlerweile dabei ja. Skill da, Wieder ein bisschen geübt jetzt. Also du kriegst ja 50, kriegst du 100%ig bei der Lore. Ich ja, glaub, das ist Sicher, aber 100 ist halt, also das ist halt, wenn du gut bist, safe. Okay, hier ja. mal 10. Und dann den Regenbogen. Abwarten, abwarten, abwarten. Okay. Ja. Mal. Ich glaube, es sind 20 Rubine. Echt? Ja, kann sein, oder? Sollen 200 <lacht> Rubine sein, die wir jetzt bekommen, oder? Sind das 10 Rubine gewesen? Ne, 20. Okay, ja, ich habe vergessen, was ich gesagt habe, das ist besser. <lacht> was? 200? Ja, du bekommst unten beim Lohnspiel. Kriegst du ja auch 100 Rubine? Ich glaube, das hier mache ich lieber oder? Na, das, das hier ist halt so: Du hast. Du läufst halt. Einmal mache ich Fahr noch. Aber ich mach verlieren. Das ne? ist mal. Das darfst du auch nicht vergessen. Ja, ich natürlich. Aber die. Hm. Ich würde dann liebend gerne den regenbogen ding bekommen. Da krieg wahrscheinlich irgendwie um 500 oder so insgesamt. Ja, aber also die 500 Rubine, die du da bekommst. Wie Geil Glaube ich wenn ich das richtig nicht rechne Jetzt macht das auch Sinn warum die ganzen Sachen bei Terry und im Laden und so teuer sind Weil du hier einfach Geld farmen kannst Auch bei der Lore klar aber Ich glaube hier ist es mehr vorgesehen denke ich Okay, komm Ich habe immer die Lore benutzt zum Geld farmen Oder Nein. später den ähm, Der blaue da, da deswegen farm ich da kein Geld, weil das einfach ja. viel zu sehr random ist. So und. Ja, ne, du kannst da viele Rubine, kannst du aber viele Rubine einfach nur verschwenden. Also deswegen mache ich das hier bei einer Sache, wo ich safe. Okay, das bin. macht wo süchtig. Roulette macht süchtig, Leute, wir müssen immer mal auch mal aufhören. Also auf zum Wald! Ach stimmt, dann steht ja da oben wieder. Okay, ich habe eine Sache auf der Karte markiert und da weiß ich auch schon, wie ich da hinkomme. Es war mit dem Enterhaken. Sollte ich da auf jeden Fall jetzt hinkommen. Da. Oder warte, kann ich von hier runterspringen? Ja, doch. Ich habe auch noch eine andere Sache, glaube ich, mit dem Enterhaken. Nein! Schade! Aber bestimmt ist das möglich. Da, mit dem Enterhaken kann ich jetzt ja hoch. Das wusste ich schon die ganze Zeit. Und jetzt geht es endlich. Und jetzt habe ich diesen Stein endlich von dem Wald befreit. Das ist der letzte, glaube ich, oder? Sonst habe ich alle. Oder sagt jetzt zwei. Ich, Hey, ich du kannst nach denen suchen. Nee, sagt sie nicht. Okay, das ist weird, dass du die Aura-Suche nicht hast. Oder nicht bekommst. Egal. Vielleicht kriegst du ja ab den dritten Hör aus sein. Hier sind die nicht, die sind nur auf Wolkenhort. Also ah, nur Wolkenhort. Äh, au, oh, hast du hast du unten das schon? Äh, geh mal geh mal nach vorne, Mike. Geh mal nach vorne. Ja, die die, die Wand Hier habe runter. Ich schon, da die, Band, die, ah, die Wand, die hast du schon. Ja, die habe ich schon, Die, die brüchige Wand. Was war denn der, Mike? Ein Herzteil. Hier. Ja, ja, ja, ja, bei meinem Herzteil habe ich dahin gelegt. Nice, danke. Long na, long time no see, Mosego. Ich habe wieder ein paar für dich. Bin so glücklich, nimm das. Eine riesige Geldbörse halten? Sie bietet noch viel mehr Platz Yo. als seine alte Geldbörse. Hier kannst du bis zu 5000 Rubine aufbewahren. Boah. Ja. Yeah. Ich bin heute nur noch eine ganz kleine Menge an Juwelen der Güte. Noch so ein bisschen mehr über das Doppelte. Okay. Na gut. Na gut. Okay, es ist die letzte Geldbörse wahrscheinlich jetzt, oder? Ich meine, es kommen noch mehr. Noch mehr? Hä? Ja, ja. Okay. Es wird noch größer, Mike. Wie viel soll man tragen können? 10.000 am Ende? So, ich habe hier gesehen, hier die drinnen gibt das. es eine... eine was? Eine Kiste, die wir jetzt gerade freigeschaltet haben. Ich glaube eher, ja, dass das... Ach, hier waren wir schon mal. Ja, waren wir schon mal. Perfekt von oben gelandet. Komm, das muss ich jetzt gelohnt haben. Oh ja, das hat sich gelohnt. Ein Herzteil! Ein weiteres fehlt noch. Oh, und ihr müsst mich dran, du musst mich dran erinnern, Ingi. Ich sollte gleich nochmal mein äh, Herzmedaillon mit einpacken. Das ist wichtig. Ja. Ja. Achso, Mike, sollst du sollst dein Herzmedaillon ähm, einpacken. Das sollst du mir gleich sagen! Seidest so 3-3-Käler? Mysteriöse Wand, werden dir vielleicht fehlen erscheinen? Das war mal ein sehr nütz, nützlicher Tipp. Danke, Freund. Danke. Und dafür verpflege ich ihn. Bin ich nicht nett? Ich bin so nett. Also, ich habe hier anscheinend drei Sachen äh, markiert. Die wollen wir jetzt mal abchecken, okay. ob wir die jetzt schon holen können. Wie möglich wäre es auf jeden Fall. Äh, ich glaube, du kannst jetzt, so, du solltest relativ vieles jetzt holen können. Ja, hoffentlich alles. Das ist ja der Plan. Deswegen, ich frage, äh, deswegen frage ich. Oben ist gerade, eine Kiste. Warum Wie komme ich an die ran? Hm. wie wohl. Hm. Warum ist hier was parkiert? Warum ich hier was? was? Wahrscheinlich mal nicht das hier mit der Markierung, oder? Ah! Ah, jetzt macht das alles Sinn. Da kommen wir aber, aber auch das nur das später ist da hin. Da ist aber auch nicht viel drin. Da sollte keine Ahnung ein paar Rubine. nur 20. Ich habe schon 50 oder so. Der ganze Weg, der ganze Weg für 20 Rubinchen. Ja, ein paar Rubinen. Okay, wir es mal da hinten, weil wir da mehr dran sind. Ah, ein Stein. Wir bewacht von einem großen, ja Muskelprotz, ne? Den kannst du bei kannst du bei der zerschneiden. Echt? Ja. Weil Nein, guck. Du musst auch, du musst auch schneiden. Ah. Wow. In die richtige Richtung müssen wir. Ah, du willst, was für den Tipp? Danke für den Sittling gibt. Au! Fällt seine Leiche noch auf mir drauf? Was soll denn das? Oh Gott. Und das alles nur für. für. Fünf Robine oder so? 5 Probile! Äh. Hier kann ich stehen. Perfekt. Ich dachte, man muss das aber von der anderen Seite. Knapp. Geh auf die Karte, da siehst du das, wie du da gehen musst, Mike? Nee. Mike? Ähm, du siehst da nicht, dass du da einen anderen Weg gehen musst? Was, wo okay. lang? Du wirst mir sagen, hier lang? Ja. Warte, ich kann mich hier hochziehen. Nee, guck, ja, kannst du auch machen, ja. Ach, das das, so. Du kannst dann spielen, du kannst auch spielen. Ich spiele an der Musik! Hallo! Hallo! Geboingo! Ich glaube, da ist keiner. It's a red herring. Lass mich bitte durch! Okay, danke! <lacht> ich liebe es, wie in diesem Spiel sowas Pio auch Pio funktioniert. wie du spielst Dungeons and Dragons und du bist einfach im Bade. Tja. Das wollte ich zwar gar nicht, aber egal. Ja. Du musst es halt wissen. Ähm, die Federn bekommst du, indem du so kleine Vögel im Wald halt fängst. Ah, da bist du zum Wald. Fescher. Genau, Hättest du, du mir äh, vorher sagen können! Musst du diese kleinen Vögel fangen. So langsam dunkel. Egal. Hab ich hab mich hier kurz auf. Oh, Robine gibt's hier drin. Oh, lecker, Wir sind wir aber 1000 irgendwie, Wir sind wir über 1000 Rubine. Ha! Weg hier! Wofür der ist die Boss, Höhle? 1200 für das Herzteil. Ist hier noch ein Boss, noch ein krasser Kampf oder einfach durchs Elektro? Jaja, da, da kommt jetzt, da kommt jetzt ein äh, super krasser Boss, da ist der Boss. Oh. Die, die, die, die. oh, oh, oh man, das ist der Boss. Yes, ein Herzteil! Damit hast du einen vollständigen Herzcontainer! Eieiei, ah, ja, ja. eigentlich haben wir noch ein Herz, ne? Denkt dran, wir haben eigentlich noch ein Herz, als es jetzt angezeigt wird. Denk nur dran. Bro! Mein Gott, ey. Wie nervig können Gegner sein? Ja, yeah. Ja. Okay, rein da. Das ist einfach nur für den Rückweg. Achso. Hä, man kann doch hier einfach wieder runter. Egal. Das kennen wir ja schon. So ein Abenteuer hier. Und so kommen wir dann an den Stein ran. Ist hier links was? Ja hier links was. Bisschen drehen. Ich muss ja hier ein bisschen... spielen. Ja. Und dann sollte ich hier... ...der <lacht> Stein befinden. Das war knapp. Ein bisschen zu knapp. Gut, dass ich diesen Stein gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wann ich ihn gesehen habe, aber es ist sehr gut, dass ich ihn gesehen habe. Dein her Ab mit dir! Und hole mir diesen wertvollen 300 Rubine-Schatz. Vielleicht ist er das dann nicht, aber egal. Kann ja sein. Weiß ich ja nicht. Okay. Einen Strahl habe ich mir noch markiert. Ich denke, ansonsten waren das... Hier in diesem großen Areal alle? Hier könnte auch noch was sein. Aber ich glaube, hier in der Richtung ist nichts mehr. Oder? Ich meine nicht. Oder irgendwie? Nö, ich glaube auch nicht. Also. Nö, nee, ich denke nicht. Okay. Dann sind wir schon fast da. Ach, ich habe mir eine Kiste markiert. Ja, aber hätte ich doch vorher hingekonnt, ne? Ja doch. Hast du denn schon beim Piraten versteckt den? Äh, Yay. Guck mal über dem Aus, also über so so bei dem Kopf, da müsste einer sein. Auf dem den Kopf. Den weiß ich nicht, ob du den jetzt hast. Auf den Kopf. Da ah, jetzt so. seh ich's. Ja, nee, da war ich nicht. Da kann man hochziehen. Nee, den habe ich tatsächlich nicht. Ah, das ist aber sehr gut, dass ich dich hier habe, sonst hätte ich das hier einfach verpasst, obwohl das so einfach eigentlich ist, zu sehen. Ja. Ja, ja den würde ich mir alle eigentlich direkt schnappen, wenn ich, wenn ich kann. Ich glaube... Das ist auch nicht... <lacht> BAM! Und dann wieder runter. <lacht> Weil hier über mir ist ja so ein... Ding, ja. Äh, jetzt runterspringen, ne? ja wie dir halt... Ich weiß nicht, wo soll ich denn also, hin? Dort wo halt du, wo du halt Vögel findest. Also dort beispielsweise wo Bardo runtergefallen ist. Also es gibt viele Orte, wo die Vögel spawnen. Ach schau mal, kann man also doch schauen. Du musst schaffen halt wir. nur gucken. Ja. Ähm. Du musst halt nur gucken, dass du halt sehr langsam an die Vögel rankommst und die, die dann fängst. Ich höre sie. Hörst du sie auch? Ich glaube Vögel hörst du immer in der in diesem Ding, also. Ne, hier, guck! Genau, du musst halt ganz lang, also wirklich ganz langsam und dann. Ups, nein, das darfst du nicht so machen, Mike. Du musst da halt wirklich ganz langsam die und die dann fangen. Der, der, der dead! Wie nah! Ganz nah, so dass du halt mit dem Kecher über dieses bist. Du musst die halt beim ersten Mal da. Eine Vogelfeder! Diese Federn werden im Wolkenort wegen ihrer Seltenheit und Nützlichkeit hochgeschätzt. Das letzte Sammelgegenstand. Ne, ne, ne. Ein... Doch, Sammelgegenstand schon, aber uns fehlt noch ein Insekt. Ah, die spawnen hier ja, cool. immer wieder, guck. Ja. Ist war voll nervig zu bekommen, muss so langsam gehen. Darf sich nichts trauen. Jo. Yep. Komm unter meinen Hut, unter meinen Hut. Hab ich nur so einen Hut bekommen. <lacht> also, du kannst ja auch nur einen fangen, weil der andere direkt wegfliegt. Das ist das Nervige. Hey! Nein Mike, das sind keine Vögel. Sicher? Ich kann es ja mal ausprobieren. Aber die spawnen hier immer wieder. Das ist ein guter Ort zum Farmen. Finde ich. Komm, unter meinem Hut. Unter meinem Hut. Unter meinem Hut. Unter meinem Hut! Ja, die spawnen hier immer wieder. Also Leute, merkt euch diesen Ort hier. Direkt neben wo der Stein war, hier spawnen sehr oft. Ja, sind bestimmt noch andere Orte, aber das ist jetzt auf jeden Fall der. Ja, beispielsweise also, auch dort, wo äh, Bade runtergefallen ist. Der ist ja dann immer das noch, ne? Bade ist ja da immer noch. Ja, ja. Ich will mindestens einen davon haben, damit ich, damit ich halt das Slot ausgefüllt habe. Ja. Hab. Weil dann sieht's aus wie 100%, Prozent, wenn ich alles hier einmal hatte. Ja. Moment. Im hohen Gras. Wo ist hier hohes Gras? oder muss ich woanders sind äh, dort wo halt Gräser sind also hier ist, sollte da hinten sollte irgendwo auch hohes Gras sein die Richtung das sind halt diese geh, geh mal oh Gott ich weiß jetzt nicht ähm... oh ah, ich mich erschrocken Mike, Mike da hinten ist doch hohes Gras da da hier da könntest du da irgendwo rumlungern also du musst ja. auch aufpassen Mike dass du halt dem dann hinterher sprintest ne wenn du den siehst. Ist noch Gras. Oder ist das die vielleicht damit gemeint? Aber das Gras sieht ein bisschen die anders aus. Ja aus, Das ist ein bisschen anders? Das ist ja das würde ich hohes Gras nennen. Und vielleicht ist es ja hier. Noch das letzte, was ich jetzt noch machen kann. Hey! Das sind die das? Das sind die. Ja. Mein Controller will nicht. Hä? Was zum! Jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder! Der Randschleichen lohnt sich bei denen halt gar nicht. Ja, das waren die aber. Da ist noch einer! Nice! Ein Führer, <lacht> Schwärme dieser Insekten fahren alle 10 Jahre über das Land her und vernichten die komplette Vegetation. Ähm, was? Selten und asozial. Okay, nice. Selten und asozial. Ja, okay. <lacht> okay, mal. Geh noch mal mit der. Red nochmal mit der einen. Hallo, Pika! Ich habe. Sehr viel Abenteuer bestritten und du? Ach, da bist du schon wieder. habe ich einfach gefehlt? <lacht> ja, äh, hast du. du. Hast du nicht. Oh. Bad do. boy, bad boy. What you gonna do? Okay. Ja, Leute, das war eigentlich so ziemlich alles, was ich heute machen wollte. Beim nächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich Richtung Eldin gehen. Vielleicht ist es hier. Ende der Folge, vielleicht geht die Folge auch gleich für euch weiter, je nachdem wie ich es verschneide. Ich leide ja alles ziemlich komisch zusammen, deshalb mal schauen. Äh, für den Fall, dass das hier der Ende der Folge ist, würde ich sagen, Ingi, du darfst es machen. Okay, ja. Ähm, ja, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt, wir spielen Legend of Sailor Skyward Sword! Internation! <lacht> der muss einfach sein. <lacht> Sieht so geil aus.